Hallo ihr Lieben, mein Name ist Gina Kagoscha und wir schauen uns heute die Grundhaltung im line an und beantworten die Frage, wohin eigentlich mit meinen Händen? Jeder von uns kennt Bilder oder Gruppen, bei denen die Hände in die Hosentasche gesteckt werden. Aber was passiert, wenn unsere Hände in dieser Position befestigt sind? Unsere Schultern fallen nach vorn und unser Oberkörper sackt zusammen. Wenn man jetzt noch keine Probleme mit dem Rücken bekommt, dann melden sich früher oder später die abgeknickten Handgelenke. Wer es jetzt noch schafft, schmerzfrei und mit geraden Rücken und Handgelenken durchzukommen, bekommt spätestens dann ein Problem, wenn ihm seine eigenen Füße mal wieder im Weg stehen. Wer sein Gleichgewicht verliert und fällt, bekommt seine Hände nicht schnell genug aus den Taschen, um sich abzustützen. Aber wohin mit den Händen? Ganz einfach. Dahin, wo es sich für euch gut anfühlt und eure aufrechte Haltung nicht beeinträchtigt wird. Das Einfachste ist, eure Arme locker mitzunehmen. Das gibt euch mehr Bewegungsfreiheit und beeinflusst eure Haltung nicht weiter. Natürlich könnt ihr eure Hände auch einfach locker hängen lassen. Achtet aber darauf, dass ihr euch dabei nicht zu sehr verkrampft, denn die Verkrampfung wandert schnell mal in die Schultern und den Rücken. Viele Gruppen wollen bei ihren Auftritten gerne einheitlich aussehen. Dafür gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, ohne dass man die Hände direkt in die Tasche stecken muss. Wenn ihr die Hände in die Hüfte stützt, braucht ihr zwar mehr Platz, aber ihr wirkt auch gleich viel größer. Außerdem hat es den positiven Effekt, dass ihr dadurch direkt gerade steht. Es gibt auch die Möglichkeit, eure Hände einfach locker auf die Oberschenkel zu legen. Dafür braucht ihr nicht viel Platz, aber ihr steht trotzdem in eurer natürlichen Grundhaltung. Mit diesen Varianten seid ihr außerdem auf der sicheren Seite, wenn ihr aus Versehen euer Gleichgewicht verliert und euch irgendwo abstützen müsst. Bei allem, was ihr tut, achtet einfach auf eine aufrechte Grundhaltung. Ihr seid für eure Gesundheit und eure Sicherheit selbst verantwortlich. Im nächsten Tipps und Tricks Video schauen wir uns gemeinsam die häufigsten Probleme bei Drehungen an und wie wir sie vermeiden können. Ihr habt noch andere Themen, die euch interessieren? Dann nutzt einfach die Kommentare und schreibt mir. Ihr wollt gerne mitbekommen, wann die neuesten Videos online kommen? Dann klickt einfach den Abonnieren-Button. Das war's für heute. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin. Ciao!